So. Herzlich willkommen zur Gemeinschaftssitzung. Ich begrüße die Kollegen und das Publikum, trotz mehrerer Veranstaltungen mehr heute nochmal ein paar Zuhörer. Uh, Aufgrund des mehrfach geäußerten Wunsches werden mal schauen, so Chance, äh, die die wir schauen, ob wir geschehen sind, weil der Obermeister veröffentlicht wird, wie ich schon vernommen habe. Ich äh, darf die Beschlussfähigkeit äh, feststellen. Wir sind vollzählig anwesend. Ah, bevor Freude. ich die Entschuldigung, was ist die Antwort? die Insel ist wieder rein. Okay. <lacht> äh, dann eine Entschuldigung. Bevor ich zum Bericht des Bürgermeisters komme, darf ich äh, zu einem freudigen Anlass einmal meine Rede gratulieren. Johannis damals später Bier bekommen. Darf ich die Blumen damals bestellen lassen für deine Frau, danke. Da drin die die obligatorische äh, baby Erstausstattung <lacht> der neue gemeindebürger seine So, ich komme zum bericht des bürgermeisters werde ich da versuchen auch kurz zu halten kurze lagebericht zum thema asyl äh, die zahlen die da jetzt haben, von den 84 personen 35 Jahre, die die unter 18 jahren stimmt nicht in ganz vorige woche wieder zwei familien uns verlassen haben wir haben jetzt zurzeit in der mitau eine, eine unterbelegung das heißt da wohnen, wohnen zurzeit nur vier leute glaube ich im moment und da kommen dann welche Neuen vermutlich nach. Sie bringen sich sehr aktiv ein. Sie sind teilweise Christen, sind in der Kirche aktiv. Wir haben von der Gemeinde her eben drei Personen, die jetzt sicher schon beobachtet worden sind, unter Anleitung des Wirtschaftshofes, die die Blumenbeete pflegen. Da haben wir ausgetauscht gegen den Maschinenring, der das immer gemacht hat. Was ganz besonders positiv ist, ich war jetzt vorigen Samstag wieder unten, sind die Deutschkenntnisse, die massiv voranschreiten, sie haben durch die Freiwilligen Angeboten Deutschkurse in drei Klassen neunmal die Woche, also es gibt neunmal die Woche Deutschkurse statt, ich glaube das ist ein wesentlicher Bestandteil. Wir haben auch, kommt einen Herrn, der sich nicht so gut eingefügt hat, beziehungsweise doch anders andere Ansichten hatte zu, zu, zu Kultur allgemein, Allgemeinen, also etwas, was nicht ganz dazu passt, hat auch, hätte auch dazu führen können, dass er unter eine Missstimmung hineinbringt, glaube ich, wir haben beim Land jetzt so lange interveniert dieser ja eine Vater ist mit der Familie dann zerlegt worden, er ist aber in einer anderen Unterkunft in der Steiermark gekommen. Das ist, glaube ich, auch für das Ganze recht konsequent, dass man schauen, was da Wirklich nichts passiert, dass da irgendwelche Missstimmungen aufkommen. So, Der zweite Punkt äh, beim Kreisverkehr, wir haben, die, also, wir haben beim Kreisverkehr mehrere Punkte und zwar gemeinsam mit der Platzgestaltung die, äh, die neuen Zufahrtsregeln, wir haben da oben jetzt ein schönes Bild, das wird auch in den nächsten Video der Nachrichten erscheinen. Wir haben das Kuratorium für Verkehrssicherheit vor Ort gehabt. Wir haben mit einer Kamera, die natürlich die Gesichter und Nummernblöcke unkenntlich gemacht hat, für eine Zeit lang, haben die das Ganze überwacht und schaut, wie geht es am leichtesten, dass dort der Verkehr flüssig funktioniert und vor allem sicher für die Kinder. Das heißt, wir haben wie ein es endlich den Zebrastreifen verlegen dürfen, dort wo er beim Kreisverkehr von dieser Richtung, wo wir jetzt ankommen und wir haben auch die Empfehlung bekommen und warten dann noch auf die Verordnung. Deswegen sind die Tafeln noch verhüllt, dass vor der Schule direkt am Platz eine sogenannte Begegnungszone jetzt ist wo eine Fahrgeschwindigkeit von 120 km /h. also wie gesagt, ein 10-Ohr-Streifen führt nur zur Verwirrung auf diesem Platz. Man sollte mit der Begegnungszone arbeiten, das wird wahrscheinlich eine Zeit lang dauern, bis sich alle daran gewöhnt haben, aber am Sonnenfelsplatz in Graz funktioniert es ja auch. Was Sie noch angeregt haben, ist dadurch, dass, wenn man aus dem Kreisverkehr herauskommt, die ehemalige Ausstiegsstelle hier sehr oft zu Sichtbehinderungen bzw. abrupten Bremsen geführt hat und zusätzlich die Kinder, die von dieser Seite gekommen sind, sie den drüber gehen, kommt raus, weil da immer Autos gestanden sind, die, die dann ausgepackt haben, weil dann ist es auch gefährlich unter dem Rückspiegel, das so auch das Kind von nicht gesehen hat. Das heißt, wir sind dann da Anleitung des Kuratoriums gefolgt und haben da vorne mit den Pollern zugemacht, und haben da hinten eine halbe Zone, die bis zum Parken gilt, geschaffen, wo man hineinfährt und das Korridor hat dann gesagt, die meisten drehen ja auch wieder um. Das heißt, da ist es in dem Bereich auch möglich, dann gleich zu wenden, vor allem wenn dann die 20 sind, wird es keiner mehr anders tun, hoffentlich. Die zweite Probleme, die es gegeben hat, war das wilde Parken da. Es ist jetzt mittlerweile mit den Blumenkisten äh, gelöst worden, dass dieser äh, eigentliche Gehsteck, der da am Rand geht, auch quasi erkenntlich ist, da vorne direkt keiner mehr parkt und so auch die Einfahrt in die Fahrgasse gegeben ist. Was noch fehlt, ist eben jetzt der markierte Behindertenplatz, der noch folgen wird, den wir aufgenommen haben von ein paar Bürgern, die gesagt haben, sie tun sich schwer, wenn alles zuhört, ist, dass sie wenigstens draußen einsteigen können. Und der Parkplatz hinter der Bahnsteigungszahle ist durch die Fertigstellung der Nährungsschutzwand jetzt auch benutzbar. Und da ist unser Anliegen, natürlich auch, die, die länger parken, beziehungsweise die Lehrer, das dass sie vorne mit der hinten Wahlkreise frei fürs Ein- und Aussteigen. Am 6. August findet dann die feierliche Einweihung statt. An der Einladung wird gerade geteilt. Das Ganze wird aus Kostengründen gemeinsam mit dem ÖKB gemacht. Das heißt, es wird ab ca. 12 Uhr die Feierlichkeiten beginnen mit der eigentlichen Einweihung und Segnung und Ansprache durch uns als Gemeinde. Und im Anschluss wird dann bis zum Einmarschieren des ÖKBs, der dann im Anschluss auch einen Dämmershop abhält, damit wir das Zelt auch gemeinsam nutzen können. Äh, die fahre mit äh, Tanzgruppen aus Inlof und anderen äh, Programmpunkten diese Zeit überbrücken, bis dann die Bezirksfeier des Kameradschaftsbundes stattfindet. Und so kann das Zelt nämlich für alle genutzt werden, dass wir Schuhpark der dabei aufstellen werden. Äh, ein weiterer Punkt ist die... Die Lärmschutzwände, da gibt es eine Markung, da sieht man die neue Lärmschutzwand an der Aspinak, die hier jetzt errichtet wird, die geht von äh, äh, nach der Autobahnaufwand eigentlich, Autobahnaufwand bis Ende Schadendorf daher, das die Lärmschutzwand wird dann das, wird das ganze Ortsgebiet. Dort, wo ich wohne, für die das wissen, wird es wahrscheinlich nichts bringen, weil die eigentliche Autobahnaufbahn kann nicht gesichert werden, aber für das Hauptortsgebiet herinnen, da wird der Lärmschutz bis zu einer Höhe von 4 Metern in einer modernen Form errichtet werden. Was dazu ganz neu erst heute hereingekommen ist, sage ich sag ja gar nicht, es wird eine befristete LKW-Sperrung bei der Miku-Unterführung geben, weil die Brücke, die Brücken werden alle und da wird es jetzt kurzzeitig dort zu äh, Fahrverboten der LKWs kommen. Bei dieser Brücke, die Anrainer direkt dahinter, die Gewerbetreibenden sind informiert und wir werden es dann auch noch kenntlich machen auf, der, auf dem Schwarzen äh, Ja, dann Lärmschutz, wisst, hat es weitere weitere Lärmschutzmaßnahmen geplant, die im Land gefördert geworden werden, im Bereich, äh, wenn man hinaufkommt, die Baggerstraße auf der linken Seite nach dem Friedhof, also im Bereich Siedlungsstraße, gegenüberliegend einfach. Bach weg. und diese Maßnahmen sind uns jetzt vom Land, da es leider nicht gelungen ist, die notwendigen Grundstücke zu bekommen, noch gelungen ist, sind diese Bauprojekte die 2017 verschoben worden, von Landesseite her. Also das ist leider nicht möglich gewesen, diese Grundstücke, das wäre mir unsere Aufgabe gewesen, so zu besorgen. Wir haben aber keine Einigung mit den Grundstücksbesitzern erreichen können. Was schade ist, aber wir arbeiten weiter daran, dass wir das im Jahr 2017 umsetzen können. Das würde nämlich notwendig, notwendig gewesen wäre zur Erklärung. Die, aus, die geförderte Ausführung wäre in Form eines Erdballs gewesen und dafür nicht. Und <lacht> hätten die eigenen Grundstücke, die wir haben, dort nicht ausgereicht. Und deswegen muss man schauen, dass man mehr Grundstücke kriegt, sonst würden sich die Kosten der Landslauterausführung massiv <lacht> erhöhen. Aber wie gesagt, es werden diese ganzen Punkte in den nächsten Limbo von Nachrichten auch die noch ganz genau erklärt werden, also das ist von der Schule, jetzt wir schauen, ob wir das haben. Äh, dann noch ganz kurz, äh, dort bei der Einleitung des Kreisverkehrs werden auch zwei Tafeln auf der Mauer, also wenn man jetzt vor dem neuen Kirchturm steht und Richtung Kreisverkehr schaut, wenn dort zwei Tafeln angebracht werden, die dann teilig werden, wo einerseits der Wurker und andererseits der Nebomut erklärt werden. Und damit das Interesse zu steigern, damit die weitzeitige Geschichte von Wiewochen interessiert. Dann eine kurze Information zum Hochwasserbecken. Leider kommt es da jetzt wahrscheinlich zu einer noch mehreren Verzögerung, was das Libo bach dusenbach hochwasserbecken betrifft, da jetzt die bis zu Ende war, aber in der Phase des Stillhalteabkommens es einen Einspruch gegeben hat, einer der begünstigten. Und jetzt äh, ist die ganze Sache der Verwaltungsgerichtshof. auf der Sutter zur Instanzen, die in den letzten Jahren verkürzt wurde, ist das die einzige Instanz, die möglich ist und so kommt es laut Auskunft zu einer maximalen Verlegung von drei Monaten, wie viel Baubeginn. Ich hoffe, das wird auch eingehalten. Das ist die Auskunft, die wir dort erhalten haben. Äh, genau, was ich noch vergessen habe im Kreisverkehr, und das ist am Plan der Rumäne, ist die Verlegung der Bushaltestellen, die zu Anfragen geführt, das möchte ich vielleicht auch noch erklären. Wir haben die eine Bushaltestelle gegenüber vom Lerker, wenn man vom Volzberg jetzt kommt, verlegt bis nach Vor- zum Kreisverkehr, das war auch eine Empfehlung äh, des Kuratoriums, beziehungsweise ist das dann von der GKB betrieben worden, weil man gesagt hat, durch den Wegfall der Drucklaufampel, wenn der Bus stehen bleibt, die Kinder aussteigen, können sie gesichert vor dem Bus die erste Hälfte des t überqueren, weil die Autos doch ziemlich schnell von Kreuzberg daherkommen. kommen. Dort In dem Bereich wird auch noch das Wartehäuschen wieder aufgestellt, da hat es schon Bürgerantragen gegeben. Und der letzte Punkt meines Berichtes befasst sich mit dem, mit dem Tag, der Aktionstag der invasiven der Neophyten. Da hat der, der Herr Pagler sich eingebracht und hat sich an die Gemeinde herangetreten und das Land. Und ich habe mit der zuständigen Dame vom, äh, von der Landesabteilung ausgemacht, da ja bei uns diese Aufgabe in den letzten Jahren schon ganz toll von zu übernommen worden ist, der sich darum gekümmert hat und wir ja auch schon äh, im Jahresbeginn vereinbart haben, dass mehr mit Teilen der Flüchtlinge, die sich dazu teilweise bereit erklärt haben, äh, massiv gegen dieses äh, Problem vorgehen wird und dem quasi fachgerecht entsorgen wird, weil es da neue Bedrohungen zum Ampel also kann man ohnehin anschauen, greifen viele nicht. Äh, und dazu wird äh, die Frau Dr. vom Land zu uns in die nächste Umweltausschusssitzung, wenn man sich bereit erklärt, kommen wird das Ganze dort erklären und dort werden wir einen Modus finden. Es ist zwar am 2. Juli dieser Aktionstag, aber wir können das auch im Anschluss machen. Es muss jetzt nicht unbedingt, falls es nicht ausgeht, der 2. Juli sein, es kann auch im Anschluss sein, wo wir dann quasi, mit der Umweltausschuss diese Empfehlung folgt, Ähnlicher Form, wie wir den Gemeindeputztag vielleicht auch eine weitere Bevölkerung einbinden, damit wir dieser Invasion quasi Herr werden. Also darf ich schon dich ja. darum bitten, das zu übernehmen, damit wir auch den Toni Blasch zu da einbinden, damit wir das auch in weiterer Solltein. Okay. Ah, somit beende ich den Bericht des Bürgermeisters und wir kommen zur Fragestunde und ich darf um heute tagen bitte.